Es war euer Wunsch, der mich heute hier nach Berlin gebracht hat und der mich mit euch gemeinsam mit vielen Menschen hier an Bahide, Yelis und Eische gedenken lässt. Und ich danke euch, da ich sehr gerührt darüber bin, ein Teil des 25-jährigen Gedenkens sein zu dürfen. In der Türkei gibt es ein Sprichwort, das Feuer brennt dort, wo es hinfällt. Der Schmerz trifft die, die Leid erfahren haben, ich spreche hier zu euch als eure Freundin, als Tochter und Schwester. Meine Familie sowie Millionen von Menschen sind einer kranken und hasserfüllten Ideologie zum Opfer gefallen. Wir haben das gleiche Leid erleben müssen. Wir mussten erfahren, dass geliebte Menschen aus unserem und ihrem Leben gerissen wurden und unsere Welt ein Ort von Dunkelheit und Trauer wurde. <lacht> Es ist dieselbe Gesinnung, derselbe Hass und dieselbe Niedertracht, die uns unsere geliebten Mütter, Väter, Kinder, Schwestern und Brüder entrissen und uns ins Unglück gestürzt hat. Es ist der Rassismus, der so viele Menschen getötet hat und der noch heute tötet. Die gleiche Kälte und Ohnmacht, die wir spüren mussten und müssen, die gleiche Verzweiflung, allein und machtlos zu sein. Ja, machtlos zu sein, denn es ist auch die Ignoranz und Akzeptanz der Politik, der Behörden, der Medien und leider auch der Gesellschaft, die uns den Opfern, den Familien und unseren Freundinnen und Freunden das Gefühl gibt, machtlos und allein zu sein. Ich musste zusehen, wie rassistische Richter Ärzte, Beamte, Massenmörderinnen und Massenmörder unbehelligt weiterleben konnten, ohne für ihre grausamen Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie besetzten ihre gewohnten Positionen und Ämter und konnten unbehelligt den Narzissmus und ihren Hass aufrechterhalten. Das war für uns unerträglich und hat dafür gesorgt, dass die Ideologie weiterleben konnte. Der Narzissmus und Rassismus wurde in diesem Land auch nach 1945 weder politisch noch gesellschaftlich so konsequent bekämpft, wie er hätte bekämpft werden müssen und können. Er konnte sich auch weiterhin in staatlichen Strukturen festhalten, vor allem im Verfassungsschutz und der Justiz und ja sogar noch mehr, er konnte sich wieder ausbreiten. Um es klar auszusprechen, ohne das Wegschauen und das Decken nach 1945 hätte das Oktoberfestattentat Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen und Mölln und den NSU so nicht geben können. Es hätten aus den Erfahrungen und Ereignissen des Nationalsozialismus die richtigen Konsequenzen gegen den Hass gezogen werden müssen. Es gab jedoch eine Toleranz gegen Täterinnen und Täter und Nazis wurden und werden in diesem Land direkt und indirekt durch politische Kampagnen und das Schweigen und Wegschauen ermutigt, weiter Hass und Leid zu verbreiten. Das ist der rote Faden von damals zu heute. Es ist auch die gleiche Ignoranz und Akzeptanz, ja eine traurige und leidvolle Tradition, die wir zu verschiedenen Zeiten im gleichen Land erleben mussten. Das Feuer brennt eben dort, wo es hinfällt. Liebe Familie Arslan und liebe Familie Yilmaz, zum Glück sind wir mit unserem Schmerz nicht allein. Schauen wir uns um. So viele Menschen, die mit euch und uns gedenken und euch stärken und damit den Widerstand gegen den Rassismus und Narzissmus aufrechterhalten. Denn dies ist auch eine Tradition und meiner Meinung nach die wichtigste Tradition, die es auch schon im Nationalsozialismus gegeben hat. Der antirassistische und antifaschistische Widerstand. Ich verstehe euren Schmerz, ihr den meinen und die Menschen hier und viele auf den Straßen unseren gemeinsamen Schmerz. Wir leben, leiden und vor allem kämpfen wir gemeinsam. Ja, wir sind nicht nur Opfer, nein, wir sind Kämpferinnen und Kämpfer für ein gerechtes Gedenken gegen das Vergessen, gegen Hass und Rassismus. Wenn ich das sagen darf, ich bewundere euch, liebe Familien Arslan und Yilmaz, ich bin glücklich darüber, dass ihr euren Schmerz und euer Leid öffentlich macht und euch dafür einsetzt mit den Menschen und eurem Freundeskreis in Mölln, und in ganz Deutschland gemeinsam eure, eurer Lieben, aber auch aller anderen Opfer rassistischer Gewalt zu gedenken. Und dass ihr für euer Gedenken derart einsteht und auch gegen Behörden und Instanzen ankämpft. Dass ihr in Schulen geht, Netzwerke unterstützt und anderen Opfern rassistischer Gewalt und ihren Familien eine Stimme verleiht und sie stärkt, souverän und selbstbestimmt zu gedenken. Das ist auch unsere Auffassung von solidarischem Handeln und wir teilen die gleichen Beweggründe. Ich sage immer, dass ich heute in Schulen gehe, mit Schülerinnen und Schülern rede, aufkläre, Konzerte gebe, schreibe, lese und diskutiere, das ist meine späte Rache an den Nazis. Lass uns gemeinsam kämpfen, und ab heute bin ich ein Teil eurer Rache und ihr ein Teil meiner Rache. Für Bahide, Yelis und Aishe und alle Opfer des NSU. Liebe Freundinnen und Freunde, die Organisation des heutigen Tages verdanken wir der Initiative für Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch und dem Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge in Mölln 1992. Die Morde an Uri Jalou und Burak Bektas sind uns eine Mahnung, in der Aufdeckung staatlicher unterstützter rassistischer Komplotte nicht nachzulassen. Wir fordern heute auch Gerechtigkeit für Burak Bektas und Uri jalo Ich bin mir sicher, liebe Familie Arslan und liebe Familie Yilmaz, dass meine Eltern und meine Schwester sowie eure Lieben glücklich darüber gewesen wären, dass wir unsere unser Gedenken an Sie gegen das Vergessen und gegen den Hass einsetzen. Soweit von meiner Mutter. Danke.